Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence-Kanal. Heute sehen wir uns den legendären S-Verweis in Microsoft Excel näher an. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können und bedanke mich herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Zu Beginn ein paar Worte zum S-Verweis, bevor wir mit dem praktischen Beispiel losstarten. Der S-Verweis heißt im Englischen Lookup, was besser mit Suchen oder Nachschlagen hätte übersetzt werden können und ist einer der meistgenutzten Formeln in Excel. Der S-Verweis hilft uns insbesondere anhand bestimmter Suchkriterien, relevante Daten innerhalb einer Spalte zu ermitteln. Damit auch wir alle von der Nützlichkeit der Excel-Funktion schließlich profitieren können, gehen wir nun den S-Weiß Schritt für Schritt anhand diesem Beispiel gemeinsam durch. Dieses Beispiel ist eine Produktpreisliste, wie hier zu sehen. Diese besteht aus vier Spalten und zwar der Produktnummer, den Namen des Produktes und auch noch eine Beschreibung dazu und zwei Preise, einmal der Einzelhandelspreis und einmal der der Großhandelspreis. Unser Ziel für diese Aufgabe besteht nun darin, mit dem S-Verweis anhand einer Produktnummer den entsprechenden Einzelhandelspreis und auch Großhandelspreis automatisch uns anzeigen zu lassen. Dazu erstelle ich im ersten Schritt die entsprechenden Ein- und Ausgabeüberschriften. Und zwar werden wir nun in dieser Zelle C17 unsere gewünschte Produktnummer eingeben, in diesem Beispiel 1003, und möchte in den Zeilen darunter den Einzelhandelspreis und auch den Großhandelspreis hier entsprechend anzeigen lassen. Nun habe ich mit dem S-Verweis die Möglichkeit, diese anhand der Produktnummer von dieser Tabelle automatisch zu ermitteln. Die Syntax, wie nun der S-Verweis angewendet werden kann, habe ich nochmals hier angegeben. Sehen wir uns nun die einzelnen Argumente vom S-Verweis näher an, und zwar das Suchkriterium. Das Suchkriterium steht für den Begriff, nach dem wir suchen. Das wäre in unserem Fall die Produktnummer. Anschließend gibt es noch die Matrix. Diese steht für den Bereich, nach dem wir diese Informationen suchen werden. Das wäre in unserem Fall genau diese Auswahlselektion, welche ich nun ausgeführt habe. Dann gibt es noch den Index oder auch Spaltenindex genannt. Die steht für die Spalte, die als Rückgabewert erwartet wird oder gewünscht wird. Das wäre in unserem Fall einmal der Einzelhandelspreis und einmal der Großhandelspreis zu guter letzt gibt man noch an mit war falsch wie genau die suche erfolgen soll oder die ermittlung und zwar kann man eine genaue suche oder auch ungenaue suche oder übereinstimmung angeben wenden wir nun den s-verweis konkret mit dem einzelhandelspreis an dazu starte ich mir dann ist gleich s-verweis Und gebe im ersten Schritt das Suchkriterium an. Das wäre in unserem Fall die Produktnummer. Anschließend die Matrix. Das wäre nun dieser Bereich. Als nächstes gebe ich nun jenen Spaltenindex an von dem Wert, den wir zurückgewarten. Das wäre nicht die Produktnummer mit dem Spaltenindex 1, auch nicht der Name mit Spaltenindex 2. Auch nicht die Beschreibung mit Spaltenindex 3, sondern eben Spaltenindex 4. Zu guter Letzt gehen wir noch an, dass eine genaue Übereinstimmung gewünscht ist. Ich schließe den SVRS mit der Klammer und bestätige mit OK und erhalte nun für die Produktnummer 1003 den gewünschten Einzelhandelspreis. Wenn ich beispielsweise nun auf eine andere produktnummer wechsle beispielsweise 1004 erhalte ich nun den einzelhandelspreis 4,6 euro analog ist es auch mit dem s-verweis für den großhandelspreis ich gebe wiederum den s-verweis an wähle das suchkriterium aus die matrix und auch den Spaltenindex. Dieser ist nicht mehr 4, sondern 5 und möchte auch eine genaue Übereinstimmung. Und erhalte auch den entsprechenden Wert. Man kann auch anstatt einem Verweis auf die entsprechende Zelle auch den Wert direkt in dem S-Verweis eingeben. Ist ebenfalls möglich. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg.